Ist das Spiel etwa für den Nintendo DS? Nein, Mama, das ist für den Nintendo 3DS. Oh, was ist oh, da? Ich dazu machen. Hallo, ich bin Schmitty. Freut ihr euch, mich zu sehen, oder sind das eure Handys, die ihr noch nicht aus der Tasche genommen habt? Schaut oh, ich Spiel spiele für den Gameboy. Alter, Junge. Junge. Sie Dieser Satz gerade. Ja. Der war, ja, war gut die. und lustig. Oh Gott. <lacht> <lacht> <lacht> Komm, meine Antworten waren richtig gut. YouTube-Prank. Okay, sucht euch jetzt den besten. <lacht> Was? Mit angelegt. Beides ist gut. Hühnchen-Prank! Polizei gerufen! Hoi, ja. Ach Junge, weißt du, meins war noch eine Anspielung an Max und Moritz, aber ihr seid zu un unkultiviert, um das zu tun. Ich hatte doch schon Max und ich musste an Game Frank denken. Der Name eines der Zuladens. Ja. Königin Angel. Oh Gott, ja. Und ja. Ich weiß, dass es von Danny ist und ich werde es trotzdem nehmen. Oh Mütze, ich verstehe den Witz jetzt. Königin Angel. Und weiter! Keine Ahnung, wie fehlt doch nichts ein. LOL, der es nicht in The Shining. LOL. Auf Wim. Okay, <lacht> das ist beides stark. Das ist beides stark. Ja! Das, Damit kann ich leben. 50-50 ist immer gut. Hier ist die Pizza. Na du, Essen ist da. Brater in der Kassenkrabbe. Indische Technik-Kundarschützung. <lacht> das sind beide stark. Hallo? Uh, Hallo? Uh, uh, uh. Sorry. Aber Wir ja. können dort, tut mir leid. Ich wär schon gerne ein Brater <lacht> in der Kassenkrabbe. Ja, ich auch. ja! Das ist ja nein, Das ist ja nein, Das ist ja kurz. Das ist ja Das ist Das ja Das ist Das ist Das und Grobo war einfach perfekt. Ich also, hab gar nicht geantwortet. Warte mal, Mützje, Mützje, Max, ich hab euch erst heute Artikel geschickt, in denen Ernie und Bert spul sind. Das war ja Stimmt, die Anspielung, das war die Anspielung, Stimmt, ja. <lacht> sind die wirklich Und ihr cool? habt nicht geantwortet, ihr ja, ja, Mini. Ja, die sind, sind wirklich wirklich schwul. Cool. Cool. Alles so sind cool. Deshalb ist es ja so lustig. <lacht> no, Grobo. <lacht> Und jetzt Runde 2, wo alle Punkte und Boni verdoppelt Natürlich haben wir Geschlechtsteile. <lacht> ich, ich wollte da nicht draufklicken, weil das nicht vor allem. Ja, die Runde wird so mies. Das Spiel das läuft bei mir so ein bisschen langsam, weil ich GTA online, äh, GTA online offen habe. Um ja, aber es dort ewig, bis es wieder angeht. Okay, wählt euren Favoriten <lacht> Oh man! Das ist ey, das ist so unfair! Immer wenn ich denke, ich habe was Gutes, ist mein Gegner viel, viel weiter voraus. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt irgendwas mit Kostel gemacht. Och man, ey Danny, das ist unfair, du bist zu stark. Ja. Mann. Ich hätte jetzt hingeschrieben, hey, denk an den Krabbenburger. Burger. Hä? Äh, wieso? Nächster bin da Uhr morgen. Das Schlimmste, was dir nach dem Aufwachen auf dem Bauch sitzen kann. Gargura. Stimmt jetzt, Gute Katze. <lacht> Der ist zu gut. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab aus Mitleid einen reingepackt bei Katze. Gott. Danke. <lacht> oh Gott. Okay, der Nächste bitte. Eine Funktion im Auto, die nur Franzosen erfinden könnten. Baguette, Ofen, Antrieb ist... Barget! Wenig... Bar Was? Nee, Weinglas, Alter. Also ich muss das Barget nennen. Barget! Falsch geschrieben Bar Barget! Bargette. Ich wusste nicht, wie Bargette. es geschrieben wird. Ich, ich finde es irgendwie lustiger, wo es falsch geschrieben wird. Baguette. Baguette. Baguette. Baguette. Ja, Entschuldigung, dass ich kein Franzose bin. Ich aber. Ja, danke. Perfekt. Danke, Mützi, für dein Vote. Danke, Mützi, für dein Vote. Bitteschön. Danke Leute. Für ich habe einfach road. irgendwas gewotet. Dis... Sorry, aber du hast meinen Boss. Sorry, aber du hast meinen Boss. Gela Gaming. Ich habe mir gerade chan vor. <lacht> ist <tribes> <lacht"> <lacht lacht Monster> Einfach ein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 ich hab das perfekte einfach. Wenn, wenn ihr das nicht checkt, dann äh, einfach los. Dann einfach verloren. Ja. Dann einfach Game over! Wer fehlt jetzt noch? Ich fehlt noch. Die süße kleine Mützika, die chan mützika Okay, los geht's! Wenn ihr das nicht versteht. Richt Oberknorkel Krankenkasse extra. Ja, der hat dasselbe. Einer ist Original. Oh, Junge. Robotic Operation Killer. Ron ohne Knie. Roboter ohne weißt du, Knie. Robot, weißt du, Robot Operation weißt du, Killer. Nein, keine Ahnung, wo das ist. Ich kenne das nicht. Rob. Rob. Rob. Robotic Operation Buddy. Aber mit einem ja. Killer. Ah, oh, lol. Okay, danke. Ja, wenn ich mir wenn wenn das nicht gesagt hätte, hätte ich es nicht gewählt. Ähm. Um wie ich fand immer. eins so gut und dann kam Danny, hattest du das gleiche? Ja, ich würde das dann kam, ja. dann kam Danny und meinte, nö, ich mach das auch. Ich hab beide von euch gewählt. Ach, laberst du, ich hab das vor du dir gewusst. gewusst. Das ist, äh, Dankeschön. Danke. Das Danke. Dankeschön. Und Danke. Gold. Fuck. Wenigstens bin oh. Ich will nicht letzter sein. Okay. Okay. Oh Gott. Ja, okay, ich Inter bin letzter. Ob der meins gewonnen roboter Oper konzert <lacht> okay. Wie denn, Wie hast du <lacht> das hast gemacht? Hat, das ich fand alle Dennis. langweilig. Aus, aus, ich glaub, das das Spiel ist, ist Werfen wir einen Blick auf die endgültige Punktetafel. Ja, komm, letzter. Ja! ja ich letzter. letzter! Ja. Was? Ja, ich ich bin hinter Mike? Ja. Köpfe, Burgerbraten in der Krosenkrappe. <lacht> <lacht> naja, no homo. Zweimal <lacht> erster. Naja. Ciao. Ciao. Ciao. Okay, dann bereit? Jo. Let's go. Dieses Spiel fließt nämlich in eure Schufa-Bewertung ein. <lacht> <lacht> das ist die Schufa. Runde. Ich, ich weiß es nicht. Hab ich habe von selbst auf euer Gerät. <lacht> Das ist irgendwas Schule? Schuhfachgeschäft, Verkäufer. Ja. Yep. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Ja. Zeit für die große. Ich musste nachdenken. Unser <lacht> erster Prompt ist. <lacht> Ihre. <unsinnigste ehrenamtliche> <lacht> Okay, wählt euren Favoriten. <lacht> Meine Entscheidung ist eindeutig. <lacht> oh mein Gott, Pimp Daniel. Pimp Daniel, du bist grad. in einem YouTube-Video dabei. In was? denn? Also, <lacht> Okay. Hallo, willkommen zu diesem Video. Bitte liken und abonnieren. Die Herren. was er sagt. Eis, Ey, cool. das ist beides stark. Das ist, nicht ist nicht beides stark. stark. <lacht> das ist beides stark. Oh, danke. Ich musste mich entscheiden. Ich fand das Absurdere besser. Seltsame Spruch, den Jesus jedes Mal sagte, bevor er ein Wunder vollbrachte. <lacht> Zeit abzustimmen. <lacht> Ey, das ist beides stark. <lacht> Komm schon, aber eins war ein lustiger, hab ich recht. Le Leute! Hier die Funny! <lacht> oh, <Mann. lacht> Um es Als zu nächstes kommt, ja. ein Straßenschild, bei dem du sofort Kehrt machen würdest. Vorsicht! <lacht> Stimm drauf, los! Das, <lacht> das andere spielt besser. Das andere ist viel besser. True ja. Max. Punkte und Boni verdoppelt werden. Wie spannend! Wow! Puck! Wie mein... Okay, okay. Ein schrecklicher Name für eine Katzenfuttermarke. Okay, wählt jetzt alle euren Favoriten. Versteht ihr bei Kannibalismus. Haha! <lacht> Ich schwatze. <lacht> <lacht> Stelle deinen Duschkopf mit Massagefunktion niemals auf. Was? Oh, der Ton ist fertig. Schreibt. Extrem gut. <lacht> das ist richtig <lacht> übertrieben. <lacht> Danke. <lacht> ja, mir ist auch nichts eingefallen. <lacht> BÄÄÄÄÄÄÄ. <Bam! lacht> wow. <lacht> nein, nein, nein, nein, nein. Komm, lass mich erst das sein. Ich war so. Ja Iggy! Nicht Doch. Sechster. Es gibt keinen Sechster. Überleg deinen vollen Namen für dieses Akronym, PPP. Ich habe so einen, ich hab, ich hab so einen Scheiß geschrieben. Wollen wir uns das mal ansehen? Bei Art Akronym hast du auch Portable Famous Premium Petra Mark Peters Pinsel Pinker und Pinsel Pen Pineapple Pen Perfektioniert Pinkel Haha Pig XD Ich finde einen, einen habe ich einfach nur als erstes gewählt wegen Kreativität Die Spannung macht mich ganz fertig Wer hat denn nun die Medaillen erhalten? Oh. Hier kommt das Silber! Und Ui! Komm schon! Komm schon! schon. Alter, wie ja. ich so unlustig ja. war! Ich höre am unlustigsten! Ich, ich bleib ich wahrscheinlich so. Platz 2, aber ich kann damit leben. Hey, warte, was? Ich hab mehr Punkte? Oh. Oh, was? Was? Was? Pen, Pen, Pen. Zucker. Zucker. Ich hätte mein Apple Was einfach die meisten Endstatt bekommen, weil. Was die meisten bekommen, weil jetzt einfach am kreativsten war. Alle haben irgendwas mit genommen. <lacht> ich musste halt so ein PPAP-Ding direkt. Ja! Nur einer von euch kann gewinnen, aber ihr alle verdient meinen Respekt. Naja, die meisten von euch. <lacht> Boah. Das ich meine, auf jeden Fall nicht. Das ich habe Mir fällt da bis überhaupt nichts an. ein. Ich glaube, die, äh, glaub, <lacht> glaub, die haben Lüffeltwege <lacht> nicht genommen, weil die genau wissen, was sie Lüffeltwege <lacht> sind. Ein <lacht> deutlicher Gewinner. Ein deutlicher Gewinner. Ja! Ja! Das Problem ist, ein Film schauen ist einfach schon ein Real. Das ist, das ist oh, hi Chris! Hi Chris! Hi, Chris! Hi Chris! Der Nächste, der seltsamste Spezialparkplatz wäre einer für... Das ist gemein, das ist richtig gemein. <lacht> ich noch, ich nicht ah. <lacht> ah. <lacht> Ey, ich hab verloren, das ist richtig gemein. Oh. Weiß ich nicht. Schwierig. Alles also. ist <lacht> doppelt so viel wert. Doppelt so viel! Doppelt so viel! Oh mein Gott, ist das alles, ist doppelt wirklich zu viel wert. In der Ladung hat man als LKW-Fahrer überhaupt keine Lust. I lost fuck. Alter. Ich bin Ich weiß halt immer automatisch, was von Max ist. So, das finde ich geil. Oder am haben Ja! Ja, yeah, ja, yeah, yeah. Alter. Alter, Max, du bist... Boah, Alter. Quip, ja! Das Beste! Komm. Schreibt diesen Comic zu Ende! Was ist Ihre coolste Superkraft? Ja, ich hab verloren. Ich, ich, ich, Ich, schön. ich hab auf jeden Fall verloren. Äh, wir fertig sein, wir fertig sein, wir fertig sein! Und zu spät, ihr habt, Max hat nichts mehr eingesendet. Hab ich's noch eingesendet? Ja. Hä? Geil. Äh. <lacht> Hä, wie ist das wow, Spiel das Junge, natürlich die einzige Runde, die ich mal gewonnen hätte. Wahrscheinlich genau da wo ich, weil ich genau in dem Moment drauf geklickt habe. Ach Junge, jetzt ist Spiegelsoft von vor allem die eine Runde, die ich mal gewonnen hätte. Ich hab das Spiegelsoft Danke Michael, danke schön. Oh, super, super. Junge, gemacht. warum geht das überhaupt? Ach man. Wir sagen einfach, Mützi hätte gewonnen. Gut gemacht, Mützi, und ich wünsche dir eine gute Sache. Ja. was du, was meine Antwort letzter. gewesen wäre? Hm? Bei was Nein. ist ihre coolste Superkraft? 9. November. Was dann? Es <lacht> ist einfach du, immer noch 9. November. Und der nächste. Ich bin nächste, Das <lacht> Stimmt jetzt ab. <lacht> Ey, das ist beides stark. Das ist beides stark. <lacht> Es kann nur das eine sein! Komm schon, meins, meins, meins, war das ne das zu mir verreckt! Methodics 1! Ich mach ich mach Notfall, Das ist Mike am, das ist Mike am letzten. Also, Mike, ich saß da so, in Johnny's Stream hat jemand gut durch notfall lash t shirt steht 2% Kinder Kinder aus Indien. Beides stark! Das kann nur das eine sein. Danke. Das war. Etwas, das nicht mal Etwas, das nicht mein. Ich war einfach. Das. Gebt eure Stimmen ab. Das ist so random. Random, <lacht> random aber. Ja, ich hab einen Punkt! Ja, wow. ja ich hab Nein, Punkte! Du hast diesen Daumen! Ich habe nicht mal was eingetippt am Punkt! Ne, ich bin wahrscheinlich Letzter, so ich mich kenne. Nicht! Oh, ich bin Zweiter! Ey, yo, Iggy! Mike, wie riecht so der jetzt ganze Angstschweiß, den ich jetzt habe, den rein, der letzte der letzte ich jetzt ah. nach oben steigt? Ich Letzter sein! Was passiert denn? Ja! Komm, ja! Der ist super. Ja, vollständig den, Komp ja, vollständig Der. den Der Regen schmeckt komisch. <lacht> Und hier sind wir wieder dabei, dass ich immer als erstes fertig bin. Also gut, seid ich ihr Ich bin bereit? mal gespannt. Verteilt eure Medaille. gamer girl Beetle Edition Deluxe Maxi. Das ist die Biene, du wirst gef. <lacht> ist ja eigentlich die von Gott. Ach Gott, muss halt auch mal pinkeln. Also zwar das gleiche. Hm, frisch aus Fukushima. Oh Mike, schön, dass ihr dir eigentlich genauso gedacht <lacht> Zeigt mir gedacht hast. Ey, Tomate hat kurz auf mein Blatt rüber geschaut, einfach abgeschrieben. In letzter Sekunde. Dann wir mal aber trotzdem kriege ich die Punkte. Oha, als ob niemand gamer girl P trinkt. Doch, ich hab's genommen. Also, fucking nein, ich war das so <lacht> Ja, aber kein Gold. Oh ja, Iggy, that's right. Das war's. Kommen wir zum Endstand. Kommen wir zum Endstand. Und ich bin nicht letzter. Ich auch nicht. Ja! <lacht> ich hab einen Schatz geschrieben. Du kriegst den Sch Max, same. Und ich bereue es nicht. Ich <lacht> hast schon witzigen Schatz geschrieben. Und kein Schatz. Schatz. Nein. Ich, Nein. Eine ich hab nicht witzigen Sch-, sch, sch gesch geschrieben, ich, glaub, ich hab Sch- sch- ja, diese, diese Warnung sollte auf jeden Ikea-Photon stehen. Maximal sogar um 5 Menschenrohr ein, Max, sorry. Warnung könnte chinesischen Nudeln enthalten. Das ist <lacht> doch so ein Battle. Ja, Ich musste Photon googeln, da habe ich gerade an Chinesen gedacht? <lacht> also wir teilen anscheinend dieselben Humor. Danke Tomate Ich hab beide ja gut gerne. gefunden, kann Schlimmste, Schlimmste für aller Zeiten Ein guter Bulle, ein böse Bulle und ein... Okay. Okay. Guter, ein guter böse, böse, böse Bulle und... und Böser guter, böse böse böse guter, böse guter Bulle und... Eine Handtasche... Oh nein! Ich muss an Madagaskar denken! So, eine Madagaskar-Anspielung. Achso! Sofort und gegenseitig erwartet. Ich ich es schon Komm schon, komm schon! Ich Du oh. Du bist ein Traitor, du bist ein Imposter. So haben Deutsche So haben deutsche ihr Liedschwil man bevor es Handtücher, Handtücher erfunden wurden. Extra Pack extra Ansiegel aus der da. Was? <lacht> ich glaube so drauf. Ich so. Also sorry, aber uh, Ja, ja. Eine ganz schlechte Idee für einen Duftbaum. Oh nein. Oh, oh Gott. Oh, <lacht> ja, okay. Oh. Das Problem das ist, dasselbe, ist, das Problem ist, ich glaube, die Leute. Das letzte würden sich Leute würden das, kaufen. Ich glaube, also, eines der beiden <lacht> würde vielen sogar gefallen. Das ja, das bin. ist das Traurige. Ja, ja das muss ja, <lacht> ja. ich auch ding. Ja, ja. Ja, ist So heißt eine Limonade. So heißt ein für sehr Oh Mann. Ich muss dazu sagen, ich habe extra noch in Klammern Monster reingeschrieben. Ja, wir haben Also ich nein aktilde, aber wie, wie dieses Akronym ausgeschrieben steht. Dieses Akronym HFF. Ich bin Nein, immer noch erster. Oh Mann, ich werde jetzt yeah. wahrscheinlich letzter. Leute, <lacht> werfen wir einen letzten Blick auf die Punktetafel. Digi, du kommst doch nicht raus. <lacht> ja, gut gemacht, ich.